ist gerade dabei äh, unseren trip zu planen ein tag vorher wir haben hier schon mal ein bisschen was gepackt hier sieht man nur unser kamera equipment <lacht> und ich gucke mal was er dann hier so schön ist so das ist unser plan also wir haben verschiedene äh, stationen die wir abklappern werden und ich würde sagen los geht's mit dem packen <musik> aşağıları indirip bindirip yükleyip başımakla geçti anasını satayım yine taşıyacağız yapacak bir şey yok So, wir haben jetzt noch einen kleinen Abstecher ins Krankenhaus gemacht. Warum? Weil Sami einen dicken Hals hat und wir dachten, bevor wir jetzt, ähm, er war gestern schon hier, bevor wir jetzt uns auf den Weg machen, äh, lieber nochmal eine Dosis. Infusion. Ich war ja übrigens letzten Tage auch einmal hier. Mir ging das so schlecht. Also richtig, richtig schlecht. Schaut mal meinen Arm. Ich, ja, ich weiß nicht, was da war, aber ich hatte so ein Unwohlsein. Ja, Sammy ist auch übrigens der einzige aus unserer Familie, der kein Popolis trinkt. <lacht> gut, ich habe auch übrigens gerade ein Kompliment für meine Haarei vom Doktor bekommen, dass das ja mir unglaublich gut stehen will. <lacht> also der Tag ist gerettet. Jetzt kurzer Zwischenstopp, wir haben es jetzt Mittag in Burlo, mein Mann hat ein bisschen Hunger und wollte was essen, halbes Kilo Antrikot. Äh, damit wir uns nicht falsch verstehen, ich hatte das ja mal gesagt, also ich mag kein Fleisch, damit will ich einfach sagen, dass es nicht meine erste Wahl ist, wenn es irgendwas zu essen gibt. Dann bevorzuge ich nicht gerade, okay, ich muss jetzt Fleisch essen. Natürlich esse ich das, aber auch nicht, aber auch nur, wenn es gut ist, sagen wir mal so. Ich bevorzuge eher so Gemüsesachen und so. Auch wenn man es nämlich ansieht, dass ich überwiegend Gemüse und so esse, ist es doch in der Tat so, dass ich wenig Fleisch-Sachen konsumiere. Bitte. Das heißt aber nicht, dass ich nie wieder, dass ich Vegetarier bin. Bitte nicht verwechseln. Ein so einige Sachen sind jetzt hier schon angekommen. Zeige ich euch jetzt ganz kurz yiyorum yemiyorum çünkü bu ev ben eti el ile yerim <gülüyor> Wir machen gerade ein Check-In. Und hier haben wir magnetischen Sand. Ich weiß nicht, ob man es in der Kamera sehen kann. So, Wir sind jetzt hier im Hotel angekommen, eingecheckt, spontan kurz gepuckt, Hier ist sogar ein Weihnachtsbaum. So, wir gehen das Haus essen. Ich habe mega Hunger, Leute. Ich habe heute fast gar nichts gegessen und wir haben es jetzt schon kurz zu sieben und ich habe Hunger. <lacht> so, das ist jetzt das Menü. Uns wurden die Pides empfohlen, aber da habe ich jetzt keine, keine Lust drauf und deswegen esse ich Chicken McKebab. Oh, das mag ich auch sehr, sehr gerne. Ich werde dann einfach von Sami ein Stückchen probieren. Das ist ein bisschen dunkel, ne? Das ist jetzt Samis Pide. Take me share. Let's Und das ist mein Chocolate Make-up, aber mhm. hier sind so Kartoffelstreifen drunter und dann ein bisschen. Ja. Ich würde sagen, lassen wir uns das schmecken, ne? No? So, einen wunderschönen guten Morgen alle zusammen. Äh, das ist jetzt hier mein Kulturbeutel, den ich mit habe. Ich finde es immer interessant, was dann so andere immer so mitnehmen. Ja, also hier sieht man Gesichtspflege, Parfum, Döder, schwamm Abschminke. Genau. Dann ist es ein bisschen dunkel hier. Dann habe ich hier so ein bisschen meine Schminke. Und ich mache mich jetzt nämlich fertig und hier habe ich übrigens äh, meine Reiseapotheke. Dazu gibt es jetzt auch ein Video. Ich habe auf jeden Fall mitgenommen das Propolis Halsspray. Äh, man weiß ja nie. Und, und die Propolis 20% Topfen und ganz neu bei uns, gibt es aber allerdings noch nicht in Deutschland, ist das Bio on the go. Und zwar ist hier Propolis, Ingwer, Kurkuma, Zimt und Honig drin. Und das ist ein On-the-go-Produkt. Ich finde es richtig cool, weil sie jetzt... Das heißt, bevor ich jetzt überhaupt in den Tag starte, gibt es einmal so eins. Das kann man nämlich hier einmal knicken. Und dann hat man alles. Propolis, guck mal, Fertig. So, ich mache mich jetzt fertig. Abgeschnitten bin ich ja, Creme habe ich auch schon drauf. Und dann würde ich sagen, jetzt geht mit einem Puller. Also das Licht ist hier so schlecht, ich sehe mich irgendwie gar nicht gerade. Ich bin soweit fertig, ich glaube ich sehe wieder einigermaßen ansehnlich aus. Und ich habe Kohldampf, Leute, ich habe Kohldampf. Ihr fragt euch wahrscheinlich, warum seid ihr denn jetzt überhaupt hierher gekommen? Im Grunde genommen, Flitterwochen nachholen bisschen Zeit für uns haben. Also die Kinder sind jetzt bei äh, meinen Schwiegereltern, beziehungsweise meine Schwiegereltern sind bei uns, damit die Kinder in der gewohnten Umgebung sind. Haben das sowieso tagsüber den ganzen Tag im Kindergarten. Und das heißt, eigentlich müssen die nur babysitten für Sade. Sade ist jetzt fast mittlerweile ein Jahr alt. Ich habe sie abgestillt, dass ich sie jetzt auch mal abgeben kann. Und ich glaube, das tut uns so als Eltern auch mal ganz gut, so ein bisschen abzuschalten. Und wir dachten, euch, äh, wir, dachten wir nehmen euch einfach mit. Und das war so komisch, Leute. Es ist so komisch, einzuschlafen, ohne sich Gedanken darüber zu machen, äh, wer wacht gleich als Nächstes auf. Allein schon das Kofferpacken, nur für mich. Das war ja schon, ihr wisst, wenn man als Mutter unterwegs ist, dann äh, ist es nicht nur ein Koffer, sondern zehn Koffer. Und die meisten sind dann Kindersachen. Sachen. Gott, ist das schön draußen. <lacht> Was für ein Sinn dieses Haus hier hat? Ich würde sagen, wir gehen jetzt die selber an und dann los. Du hast eine Drohne bekommen? Hahaha! Gülme bitte Guck mal! Oh! Valla bravo! Guck